zum nächsten Vortrag, der sich noch einmal quasi mit dem Thema Digitale Lehre beschäftigt. Sandra Rümmeler hat ein Bibliotheksstudium in Hamburg absolviert, war danach zwei Jahre in Bamberg, um dann über den Umweg der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg schließlich in der ärztlichen Zentralbibliothek eben dort sesshaft zu werden quasi. Sie ist dort vor allem im Bereich Informationskompetenz tätig, betreut aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und kümmert sich um die Ausbildung. Und wir hören jetzt etwas zu, zu digitalem Tandemunterricht, was ich persönlich ja auch sehr, sehr spannend finde. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Ich sehe, man kann mich hören. Das finde ich immer gut, wichtig abzuklären. Sehr gut, toll. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, Heute nicht aus Hamburg, sondern aus dem Urlaub in schönen Bayern. So, dann begrüße ich Sie jetzt auch ordentlich zu meinem Vortrag zum digitalen Tandem-Unterricht. Genau, ähm, aus einer Not ge äh, geboren wurde bei uns da ein, also haben wir eine wahre Fanbase dafür entwickelt. Wir finden das toll, also ich finde das ganz toll, deswegen habe ich mich auch mit dem Vortrag gemeldet. Und die KollegInnen äh, aus unserem Schulungsteam hatten auch viel Spaß daran. Und ich möchte Ihnen das heute vorstellen. Ich glaube, die ärztliche Zentralbibliothek kennen alle, die sich heute hier aufhalten. Deswegen habe ich das jetzt auch uns, uns stelle ich jetzt nicht so groß vor, sondern gehe direkt darauf ein, wie wir da mit dem Unterricht und der Informationsvermittlung weitergegangen sind, wie wir eingestiegen sind. Trotzdem gehört natürlich ein kleiner Rückblick dazu, damit Sie auch wissen, wen wir geschult haben. Es geht um zwei Studiengänge, die wir am UKE haben, die iMed Modell Studiengänge. Schon seit 2012 haben wir da den Studiengang für die Allgemeinmedizin und vermitteln gemeinsam eben äh, mit der äh, Universität und den Medizinern äh, eben auch die ähm, akademische Qualifikationen und einfach die wissenschaftliche Befähigung wissenschaftlich zu arbeiten. Und wir kümmern uns da um alles Bibliothekarische, also Recherche und ihr ähm, Literaturverzeichnis und so weiter. Das ist sehr praktisch, dass wir dort schon ähm, eng ins Curriculum angebunden sind. Das heißt, alle Studierenden kommen verpflichtend zu uns und ähm, das wird auch ähm, beim, oder wird, würde wird und wurde ähm, auch für die Zahnmedizinstudierenden, die wir seit 2019 im IMEDEN-Studiengang bei uns haben, äh, so sein, dort sogar noch intensiver. Denn während wir die Allgemeinmedizinerinnen ähm, zu Beginn des Studiums sehen, sehen wir die Zahnmedizinerinnen jetzt ähm, mehrfach, und zwar zu Beginn. Ganz kurz, dann im dritten und dann nochmal im sechsten Semester, wo es dann auch um die intensivere Vorbereitung der Studienarbeit geht. Ähm, wie lief das bisher? Ich glaube, so wie bei den meisten, es gab in der OE-Woche ein, äh, eine räumliche Führung. Da sind wir durch die Bibliothek gelaufen, haben Bibliotheksausweise verteilt, haben mal kurz den Katalog gezeigt. Dabei haben wir bei den Allgemeinmedizinern ähm, etwa 18 Gruppen gehabt mit so 20 Studierenden pro Gruppe und das war ähm, streng getaktet und immer etwa so 30 Minuten, in denen wir sie durch die Räumlichkeiten geführt haben. Dann folgte direkt im ersten Semester, so gegen Ende des ersten Semesters, der Kurs Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, indem wir sie intensiver mit Datenbanken vertraut gemacht haben. Aber so gut man das eben mit Erstsemestern dann auch kann, so sehr die auch schon einsehen, dass es für sie interessant ist und wichtig. Ähm, bisschen zu unseren Katalogen, also intensiver darauf eingegangen, die Suchmaschinen, thematische Recherche und so weiter. Diese Kurse äh, wurden in den gleichen ähm, ähm, Gruppenstärken abgehalten äh, und dauerten drei Stunden. Ja, dann kam, also mit den Zanis hätten wir es sehr wahrscheinlich ähnlich gemacht, also mit dem imed studiengang Die hatten allerdings schlechtes Timing, <lacht> sozusagen. Äh, die sind äh, mit Corona äh, ziemlich bald in Corona gelandet. Eine räumliche Führung hatten die allerdings auch. Ähm, ja, zu Corona selber muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Da wurde viel gesagt. Sie alle kannten das auch, die, die Anfangsschwierigkeiten. Gerade am Anfang, wer redet wie, mit wem, wo, große Eile bei der Neuorganisation, ständig neue Regeln und äh, die Schließung der Lockdown. Ähm, wie machen wir es wieder auf, wie geht es dann weiter? Also wie sah das bei uns aus? Wir haben nach der Teilwiedereröffnung, wo wir dann zunächst für unsere eigenen Studierenden und die Mitarbeiterinnen äh, eben wieder geöffnet haben in Einschränkungen und so weiter, ähm, haben wir unser Schulungsangebot erstmal mit Tutorials äh, beholfen, haben das erweitert. Wir hatten vorher schon ein paar, haben dann ein paar mehr veröffentlicht und sind dann ähm, dazu übergegangen, unsere Kurse, die wir sonst eben im Live-Unterricht haben, ähm, online abzuhalten. Das ähm, hat gut geklappt und äh, war gut so, dass wir so früh damit angefangen haben. Denn ähm, und so hatten wir schon ein bisschen Übung, als es für die richtigen Einführungskurse ging. Also wir haben noch ein, ein über das ganze Jahr laufendes äh, Angebot an freiwilligen Kursen zur Recherche und Literaturverwaltung und die haben wir eben relativ früh dann auch als Online-Webinar abgehalten, äh, Live-Webinar. Und das war eine gute Übung und ein guter Einstieg für uns, um dann eben überzugehen, in die äh, Rechercheveranstaltungen für die Studierenden im ersten Semester. Diese hatten ähm, zwar bereits eine Führung, aber haben noch nicht mehr kennengelernt. Ähm, wir hatten hier jahrelange Erfahrung und konnten eben auf die Konzepte zurückgreifen, die wir bei den ähm, die wir in den Jahren davor gemacht haben, mussten aber äh, die Inhalte und auch die Zeiten etwas anpassen. Und unser Ziel war es hier, in dem digitalen Kurs die Inhalte aus äh, zwei Veranstaltungen zu vermitteln und sowohl die Vorbereitungen als auch die Kurse selbst, wenn möglich, aus dem Homeoffice beziehungsweise dem Mobile Office äh, herauszutätigen. Wir hatten zusätzlich noch weitere Herausforderungen, denn unser Schulungsteam ist personell um eine Person geschrumpft. Äh, und dann hatte man ja auch noch die Angst, dass durch Krankheit, also man, allgemein kann ja immer mal jemand krank werden, besonders in der Pandemie, äh, hatte man dann die zusätzliche äh, Angst, dass das noch mehr ähm, Personen ausfallen. Ähm, also wollten wir mehr Veranstaltungen mit weniger Personal verwirklichen. Ähm, wir haben bei uns am UKE relativ früh Webex als Videokonferenztool benutzt. Die Basisversion hatten dann auch schon äh, einige. Und jetzt hat erstmal das, das, der erste Schritt war, dass das gesamte Schulungsteam den Profi-Zugang sozusagen zu diesem Tool bekam und wir dann ähm, zu Besprechungen einladen konnten und die Features für die Lehre, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde, alle auch benutzen konnten. Sowas wie Umfragen und ähm, Beteiligungen abfragen, sowas. Ähm, wir haben, wir sind dann dazu übergegangen, eben alle um uns damit vertrauter zu machen, noch vertrauter zu machen, haben wir alle Vorbereitungsmeetings, selbst wenn wir Räume gehabt hätten, um uns als Person, als Personal, als KollegInnen zu treffen, haben wir alles online gemacht, damit wir da äh, fit sind und äh, fit werden und uns vorbereiten. Ähm, dann haben wir iMed Campus als Organisationsplattform, das kennen die Studierenden, da fahren die ihre Stundenpläne und ähnliches, da haben wir eben auch unsere Zeiten veröffentlicht und eingestellt und ansonsten Moodle, das kennen ja schon ziemlich viele, das wurde diverse Male vorgestellt als ähm, Plattform, um Arbeitsblätter hochzuladen, die sich die Studierenden dann runterladen konnten oder auch Links und weiterführende Informationen für später für die erweiterte, Lehr für das Lernen zu Hause. Ähm, wie sind wir insgesamt vorgegangen? Ähm, erstmal ganz organisatorisch. Wir wollten eben weniger äh, Kurse anbieten, mussten wir auch. Und wir sind dann, äh, haben dann unsere Liste erstmal angeschaut. Man sieht das, das ganz Bunte. Da sind unsere Gruppen, also E bis P hätten wir zu unterrichten gehabt. Wir haben die dann zusammengelegt. Und zwar früher war es so, dass wir die eben parallel unterrichtet haben, in den gleichen Inhalten, äh, immer 20 pro Raum, also räumlichem Raum. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass alle, die gleichzeitig Unterricht hatten, wurden in einen Kurs gesteckt. Ähm, wir haben da den Studierenden der Betreuungsschlüsse zusteht und wir das für uns auch gerne wollten, einen Backup-Dozierenden festgelegt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal in der obersten Reihe, wenn jetzt ich die Dozentin des ersten Kurses war, haben wir gesagt, okay, Norbert Sunderbrink ist meine Vertretung Backup, ist aber auch immer gleich dabei. Also der blieb bei dem ganzen Kurs dabei und wir haben ähm, Vorher kommuniziert, ob er direkt einen Teil übernehmen möchte oder ob wir es so machen, dass er einfach immer da ist und einspringt, wenn was passiert. Und wir hatten, das war hier ähm, auch spannend, eine Moderation. Das haben bei uns... Ähm, zwei Fachangestellte für Medieninformation gemacht und zwar beide Famis studieren gerade nebenbei in Hannover äh, Bibliothekswesen und haben jetzt äh, aus ihrer eigenen Erfahrung als Studierende, als rein Online-Studierende im Moment eben auch äh, agieren können und haben die gesamte Moderation übernommen in Hinblick auf so, die Pause dauert jetzt fünf Minuten, wir treffen uns um 10 Uhr 22 wieder, die haben den Chat betreut, was ich unheimlich praktisch fand, denn so konnte man sich einfach darauf konzentrieren, Dinge zu vermitteln. Denn ich sehe jetzt zum Beispiel hier eingeblendet, okay, im Chat passiert etwas, aber nebenbei jetzt noch den Chat zu lesen und zu bearbeiten, ist so ein, so ein zusätzlicher Druck, der, macht, der nimmt einen aus dem Flow. Mich interessiert wahnsinnig, was da jetzt steht und trotzdem kann man jetzt nicht schauen. Und das musste ich nicht, das war toll. Also während wir da den Vortrag gehalten haben, also äh, unterrichtet, erzählt, kommen die äh, Famis eben aufgepasst, haben äh, kommuniziert und die Fragen, die für alle interessant waren oder sehr wichtig oder sowas wie, du bist zu schnell, du bist zu schnell, ähm, das haben sie mir so zukommen lassen und haben ähm, kleinere Fragen direkt selber beantwortet oder Fragen, die für alle interessant waren, dann mitgenommen in die große Runde und mich dann auch einfach mal abgewirkt und gesagt, so, stopp, jetzt sag mal kurz was da und dazu. Und ähm, das war spannend, das hat Spaß gemacht, also das äh, war eine unheimliche, gute Möglichkeit, äh, sich hier darauf konzentrieren zu können, die Inhalte zu vermitteln und die Studierenden fühlten sich da gut mitgenommen, jetzt greife ich schon dem voraus. Äh, auf jeden Fall hatten die einen sehr guten Betreuungsschlüssel, da wir immer mindestens zu dritt für die äh, maximal 60 Studierenden ähm, da waren. In der Methodik haben wir ganz viel gelernt, äh, gerade im ersten Livegang, als wir mit dem ersten äh, Kurs losgelegt haben. Denn wir hatten vorher ein Drehbuch, das haben wir immer benutzt, auch um unsere ansonsten parallel stattfindenden Veranstaltungen durchzuführen, in dem sehr genau festgelegt war, jetzt haben die Studierenden zehn Minuten Zeit, die Aufgabe zur äh, Suche in PubMed zu bearbeiten. Dann haben wir fünf Minuten für das gemeinsame Besprechen und dann äh, haben sie wieder zehn Minuten, in denen wir eine aktivierende Methode machen. Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das so nicht funktioniert online. Alles dauert länger. Also dafür, dass man meinen sollte, man startet gemeinsam und es läuft doch super, wir sitzen alle vor unserem eigenen Rechner, die können direkt loslegen. Äh, nee, es hat alles länger gedauert. Also gerade Gruppenarbeiten, wenn wir Teilgruppen eingeteilt haben, hat unheimlich lange gedauert, bis sie sich miteinander so weit kommuniziert haben, wie sie jetzt auch arbeiten wollen. Die hatten... Wir haben erwartet, dass die ja schon deutliche Erfahrungen damit haben, fast mehr als wir. Und trotzdem waren die wie, wie überfordert. Die mussten jedes Mal erst so ein bisschen eingegroovt werden und auch das musste moderiert werden. Ähm, ja, wir haben ansonsten mit einem, unserem, aus unserem Methodenkoffer haben wir diverse Methoden verändert. Also zum Beispiel ist unser normales Warm-up, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, das Hochhalten von Fragekarten, äh, oder mit Karten, wo zum Beispiel draufsteht Ausleihfrist und dann sollten die Studierenden in der Gruppe reinrufen können, äh, wie lang unsere Ausleihfrist ist oder wie man bei uns verlängert oder ganz egal, äh, diese Form von, von Memory sollte sie an diese erste Einführung erinnern, an die räumliche Führung. Das hat hier natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir haben das ein bisschen angepasst und verändert und haben dann stattdessen mit den aktivierenden Methoden gearbeitet, die ähm, Webex uns vorschlug. Also dieser Lehrenden-Account hatte die Möglichkeit, Reaktionen anzubieten und alle, die im Kurs waren, konnten dann eben ihre Reaktion senden. Und auch das haben wir moderiert. Und gesagt, so, jetzt sagen Sie uns ja oder nein, äh, beziehungsweise Zustimmung oder dagegen. Und dann haben wir Ihnen aktivierende Ja- oder Nein-Fragen gestellt, sowas wie, haben Sie schon mal was bei uns verlängert? Und dann konnten Sie alle den Daumen hoch. Manche waren dann ganz wild und haben stattdessen diese, diese Tröte äh, geschickt oder... Waren sonst wie rebellisch oder haben sich auch sonst, also das mit den Reaktionen kam wirklich gut an. Die mochten es unheimlich, dass sie dann auch mal Smileys schicken konnten und ähm, das war ein bisschen lockerer und sie waren dadurch dabei. Wir benutzen sonst auch gern das Mentimeter, das hat hier auch, das haben wir von vornherein gelassen, weil wir gemerkt haben beim Durchprobieren, okay, noch externe Programme zu benutzen, dauert noch länger. Also zurück und nur die Angebote nutzen, die unser eigenes Tool bietet, also mit Webex, hier Umfragen, Abstimmungen, haben Sie das alles oder in welcher Frage würden Sie, in welcher Sprache würden Sie gerne recherchieren, wenn Sie sich selber aussuchen könnten. Solche Umfragen haben wir dann gestartet. Wir haben trotzdem Gruppenarbeiten gemacht, aber viel weniger. Also wir haben manchmal Gruppenarbeiten zu Einzelaufgaben gemacht, um sie selber immer mal runterkommen zu lassen und was ausprobieren zu lassen. Und wie gesagt, die, die Bearbeitung der Chat konnte die ganze Zeit benutzt werden. Und auch wenn sie in den Teilgruppen unterwegs waren, konnten sie im Chat Fragen stellen. Im Moodle standen Ihnen außerdem äh, die Materialien zur Nachbereitung zur Verfügung und auch die Präsi, die wir währenddessen eingespielt und benutzt haben, äh, konnten Sie da sich noch mal anschauen und ähnliches. Ähm, insgesamt muss man sagen, die Allgemeinmedizinstudierenden fanden das richtig gut, die mochten das, die haben äh, uns danach die haben sich intrinsisch bei uns bedankt und haben das mit den smileys total gefeiert und haben auch geschrieben, das war lustig. Und ähm, wir haben über eine Abfrage am Schluss auch so eine Art Wissenscheck gemacht, also wie viel ist auch von unseren Inhalten angekommen. Ich würde sagen, das hat auch ganz gut funktioniert. Die mündliche Beteiligung, also die hätten natürlich auch direkt mit uns sprechen dürfen, gerne haben Sie auch gemacht, aber auch eher am Schluss und auch eher zögerlich, dann schon lieber mit dem Chat oder eben mit diesen Smileys. Insgesamt würde ich sagen, dass trotz der normalen mündlichen Beteiligung, denn man kennt das, man hat in jedem Kurs ein oder zwei, die gut mitmachen, die einem auch mal eine Antwort geben. Dadurch, dass wir drei Kurse zusammen hatten, hatten wir so rum, also eigentlich sechs Leute, die gut mitgearbeitet haben, was einem selbst das Gefühl gibt, Boah, läuft dieser Kurs toll. Dieser Kurs ist spitze. Die kommunizieren alle mit mir. Die haben mit mir Spaß. Das hat Spaß gemacht. Also ist mir später auch erst aufgegangen, dass die ja gar nicht alle viel toller mitarbeiten, sondern dass es ja viel mehr sind und es sich deswegen verbessert. Aber war eben trotzdem gut. Wir waren wahnsinnig zufrieden mit unserem Personaleinsatz. Also wir mochten diese dieses Backup als zusätzliche Sicherheit. Einmal zum Beispiel ist es auch passiert, da ist ähm, während dem Zeigen des Literaturverwaltungsprogramms, da gab es mit der VPN irgendwas und dann war der Dozierende einfach gar nicht mehr zu hören und dann ist eben das Backup eingesprungen und zwar sofort, also auch ohne Verzögerung oder erst irgendwie spontan mit der Situation fertig werden zu müssen. Ähm, das hat uns unheimliche Sicherheit gegeben und das hat es auch angenehm gemacht. Je nachdem, wer miteinander gearbeitet hat, haben wir auch hier, äh, sind wir reingegrätscht, nenne ich das mal. Das muss man mögen und vorher auf jeden Fall absprechen. Äh, wenn ich noch was zu ergänzen habe, darf ich das dazwischenreden? Ja, also je nachdem, sprechen wir mal vorher drüber. Ähm, kam also insgesamt gut an. Wir waren also total im Flow, als es darum ging, das Ganze für die Zahnmedizinstudierenden zu machen. Bei denen ist alles etwas anders. Hier war es so, dass wir uns auch nicht mit den Einführungskursen beschäftigen konnten, die wir ja selber auch schon, wer weiß, wie oft gemacht haben, sondern da wir mit denen intensiver arbeiten und häufiger dran sind, ging es hier zum Beispiel um die Vermittlung der PICO-Methode oder das Prisma-Statement. Das war also intensiver vom, vom Input selber her, würde ich sagen. Außerdem haben die einen, einen, einen anderen Ablauf, dem sie selbst folgen. Denn hier ist es so, dass die Studierenden, der ganze Jahrgang wird zunächst in, einem, ähm, in einer Vorlesung theoretisch informiert, also es wird theoretisch Wissen vermittelt und danach gehen die da, Studierenden in Kohorten aufgeteilt in ein anderthalbstündiges Seminar zur Vertiefung in der Praxis. Und das äh, sollten wir auch wieder so übernehmen, fanden wir auch gut, klang ganz logisch. Hier ist es allerdings auch so, dass die Studierenden immer von einem Arzt, einer Ärztin begleitet werden. Das heißt, zum ersten Mal waren wir nicht mit Studierenden alleine, die uns gebracht werden und äh, die danach wieder gehen, sondern wir haben die Seminare gemeinsam mit äh, den MedizinerInnen vorbereitet. Dazu haben wir ähm, uns zunächst mal getroffen, also auch virtuell mussten uns zusammenfinden. Und haben äh, dann miteinander erarbeitet, wie unsere Lernziele eigentlich aussehen sollten, da es eben auch ein ganz neuer Studiengang war, mussten wir auch ganz neu festlegen, was soll jetzt rein. Ähm, dann haben mein... Kollege und äh, mein Herr, Kollege Herr Sonderbrink und ich haben dann äh, die Vorlesung vorbereitet und diese eben auch vor dem gesamten Semester gehalten und danach haben sich die Studierenden in ihren bekannten Gruppen zusammengefunden. Hier war dann eben auch der jeweilige Mediziner, Medizinerin dabei und hat sozusagen uns als ähm, die heutige Bibliothekarin äh, vorgestellt und ähm, dann wurden den Studierenden Aufgaben an die Hand gegeben, die äh, sollten zum Beispiel anhand einer Situationsbeschreibung aus der Praxis eine recherchierbare Fragestellung nach dem PICO-Schema erarbeiten. Dann sollten sie diese Fragestellung eben auch recherchieren und anschließend die Rechercheergebnisse bewerten und diese Überlegungen dann in der großen, Gro also in der äh, Gesamtkohorte, also vor allen 20 teilen und präsentieren. Und die anwesenden ExpertInnen haben dann korrigiert oder die Ausführungen noch ein bisschen verändert und ähm, haben am Ende haben wir uns das Ganze noch durch äh, Verständnisfragen ähm, und diese Reaktionen, also auch hier wieder mit den Smileys, äh, bestätigen lassen. Während der Zeit des selbstständigen Arbeitens standen wir diesen Teilgruppen eben auch als äh, Bibliothekarin, also die ganze Zeit zum Nachfragen zur Verfügung, ebenso wie die MedizinerInnen. Das war ähm, sehr interessant. Also ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend, auch wie anders die Studierenden äh, mitmachen oder wir sagen mal ganz blöd funktionieren, wenn äh, die MedizinerInnen dabei sind, die sie eben das ganze Studien Studium über begleiten. Also sie waren deutlich stärker mündlich dabei. Die haben außerdem äh, ein, ähm, also die haben ganz andere Fragen gestellt. Man muss auch sagen, dass das durch die Anwesenheit der MedizinerInnen, die ähm, Suchwörter einfach viel besser waren. Also das Suchvokabular, das entwickelt wurde, war, hat sich schon von dem unterschieden, das sie jetzt wahrscheinlich mit uns entwickelt hätten. Also ich habe von Zahnmedizin keine Ahnung und auch unsere Fälle, die wir ihnen immer geben, so stellen Sie sich vor, Sie werden auf einer Party gefragt, ob eine Brücke oder ein Inlay besser ist. Das ist ja totaler Humbug. Das ist mir ja auch klar, aber ich kann ja keine gute medizinische Frage stellen, die auf deren, grade, auf deren Niveau auch gerade ist, denn ich habe ja nun mal keine Zahnmedizin studiert. Der Mediziner hat das aber, also mein Mediziner, und der hat einen tollen Fall rekonstruiert, den ich nicht mal wiedergeben kann, weil ich mir diese ganzen Brücken nicht merken konnte, aber die, dadurch waren natürlich die, die Suchfragen auch viel besser und die haben besser mitgearbeitet und konnten sich da besser reinversetzen. Die hatten also alle mehr davon. Ich muss sagen, für uns war es eine unheimlich anspruchsvolle ähm, war ein anspruchsvoller Kurs, war eine anspruchsvoll auch in der Organisation, denn jede, jede, Bibliothek arbeitet schon anders. Jedes Team arbeitet anders. Und wenn man dann noch so völlig mit einem ganz, mit ganz anderen äh, Menschen noch zusammenarbeitet und dann noch online und dann wir finden einen Termin und jetzt sprechen wir und bis wann treffen wir uns wieder und, und, und. Das hat schon in der Organisation, äh, das war echt herausfordernd und anspruchsvoll. Und dann sagen die Mediziner, ja, dann machen wir das. Hm. Okay, was? Dann musste man sich genau zusammenfinden und es sehr vorbereiten und vielleicht sind nur wir so, vielleicht sind auch alle BibliothekarInnen so. Wir wollten es sehr genau, sehr wenn dann und sehr festlegen. Wir sind ja an unser Drehbuch auch so gewöhnt und die MedizinerInnen nicht. Die, die mussten sich da erstmal drauf anstellen, aber ähm, haben es danach als sehr positiv bewertet. Also es war ein äh, großer Vorteil, ähm, einen Experten, eine Expertin aus jedem Bereich dabei zu haben. Denn wir konnten auch tatsächlich so diese Falschinformationen, die manchmal gegeben werden, einfach aus den unterschiedlichen Status heraus verhindern. Also wenn zum Beispiel MedizinerInnen von uns Studierenden Auskunft geben, wie sie, wie sie Literatur besorgen. Ja, dann ist das richtig, wenn man ein anderer Mediziner ist, ein UKE-Lehrerin. Ähm, für Studierende sieht das einfach ganz anders aus. Und das ist schön, dass man das direkt auffangen konnte und so richtig in die Bahn lenken. Also das, hat, das war sehr erfolgreich. Wir arbeiten gerade an den Kursen jetzt für das sechste Semester. Ähm, und wie wir die gemeinsam machen werden, die werden wir auch wieder im Tandem unterrichten, also uns gegenseitig den Ball zuspielen. Ob on oder offline, wissen wir noch nicht genau. Und damit will ich auch zum kursübergreifenden Fazit kommen, denn die Kurse waren irgendwie ähnlich und eben doch anders durch die unterschiedlichen Teams. Die Vorteile insgesamt hat man jetzt wahrscheinlich auch alleine in den letzten paar Tagen oft genug gehört, dieses, dass man keine Raumnot hat, dass man direkt weiß, wo man arbeitet, wie man arbeitet, dass man keine Räume buchen muss. Also vorher sechs Kurse oder vier oder wie viele auch immer parallel haben zu müssen in uh, irgendwo auf diesem Gelände, das war schon immer schwierig und das war eine deutliche Vereinfachung. Also das habe ähm, ich als Mitorganisatorin sehr genossen, mich nicht um einen Raum kümmern zu müssen, sondern wir sind online, wir treffen uns online. Mhm. Dasselbe gilt für keine Anreise. Wer zu spät kam, ist maximal ein kleiner Piep im äh, Webinar. Damit kann man gut leben und... Es macht es leicht, dort zu sein, vor Ort zu sein, sozusagen virtuell vor Ort zu sein. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Medizinerinnen war toll. Das war spannend, das war eine absolute Bereicherung für die Inhalte des Unterrichts. Und ähm, auch, dass die Fragen, die in der Gruppe oder die dann aufgetaucht sind im Zuge der Recherche, direkt durch den jeweiligen Experten äh, beantwortet werden konnten, war einfach gut. Also wenn es sich eher um einen Rechercheteil gehandelt hat, dann haben wir halt was gesagt. Und wenn es äh, um irgend so eine Brücke geht, dann hat der Mediziner direkt was gesagt und das war super. Ähm, aus dem äh, Kurs, den wir äh, vorher für die Allgemeinmedizin gehalten haben, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es ein Gewinn ist, Moderationsteil und Vortragendenteil zu, zu ähm, trennen. Also das war ein absolutes, absoluter Gewinn dieser gemeinsamen Lehre, äh, dass sich einer darum gekümmert hat, den ganzen Orga-Teil zu, zu überwachen, die Zeiten einigermaßen im Auge zu behalten und eben den Chat und dass ich mich oder wir uns dann eben auf den moderations, also den, den vortragenden Teil, auf den inhaltlichen Teil konzentrieren konnten. Ja, Herausforderungen äh, kennen Sie auch alle, die, die Organisation und Kommunikation. Wie machen wir es, wann machen wir es, wie ist der genaue Ablauf, wie dokumentieren wir den auch vorher schon, wie tief gehen wir in die Vorbereitung, wie, wie, wie entspannt gehen wir in die verschiedenen Teile und... Das habe ich hier mal unter Arbeitsplatz zusammengefasst. Ich, für mich ist das Homeoffice ein Traum. Ich habe keine Kinder und ich habe zu Hause eine gute Internetverbindung und es läuft. Ich habe da perfekte Ruhe. Ich glaube, das kann ich so sagen, weil es für mich so schön ist. Um, wenn man drei Stunden zu Hause auf seinem Sofa oder in irgendeiner Kammer sitzen muss und seine Online-Lehre machen muss, wo nebenher noch am besten eine Baustelle ist oder sowas, dann wird, ist es schon nicht mehr so lustig. Also deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall auch für die digitale Lehre wichtig ist, dass der Arbeitsplatz... Passt. Also dass man wirklich einen Raum, also einen, dann auch mal einen räumlichen Raum hat, um sich in Ruhe auf seinen virtuellen Raum zu konzentrieren. Das ist äh, auf jeden Fall äh, etwas, was wir alle gemerkt haben. Und insgesamt... Hat es aber wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also ich hoffe für mich und für unsere Bibliothek, dass wir hier bei den, äh, dass wir bei digitalem Format bleiben können. Das Feedback der Studierenden war auch, dass sie sich das super vorstellen können, digital weiterzumachen. Die mochten das, also die, die fanden die digitale Lehre von uns gut. Also mein MindPedry geht eindeutig in die Richtung, die aktuellen Hürden als Chance zu begreifen, die die Möglichkeiten der Technik auszunutzen, um, um kundenorientiert und auch, auch super personalorientiert Formate zu entwickeln, die hier Spaß machen und die online gut funktionieren. Ähm, mich würde interessieren, wie Sie das sehen. Also ist das für Sie aus? also für mich könnte das immer alles online stattfinden jetzt. Ich finde es toll. Ich glaube, das sehen nicht alle ganz so wie ich.